Hallo, mein Name ist Peter Bedenk und ich bin der Grazer Stadtförster. Ich bin jetzt seit 26 Jahren Förster bei der Stadt Graz und es war so, dass ich in Vorarlberg gearbeitet habe als Förster und der Posten war ausgeschrieben. Wenn man sich bewusst macht, dass ein Viertel der Stadtfläche Wald ist und das sind in Summe 3100 Hektar, dann glaube ich, ist es ganz gut, wenn jemand da ist, der sich in dem Bereich auch ein bisschen auskennt. Also, äh, wenn ich sage, warum ist es wichtig, äh, es ist deswegen wichtig, weil der, der Wald ganz, ganz wesentliche Funktionen hat für die Stadt und wir müssen unsere Bewirtschaftung auch danach ausrichten. Grundsätzlich ist es so, und das kann man ruhig so sagen, der Wald braucht eigentlich den Menschen nicht. Wir äh, brauchen den Wald und wir sind angewiesen auf die Funktionen des Waldes und daher ist es auch ganz wesentlich, dass wir äh, unser Tun und Handeln auf diese Funktionen im Abstimmen. Wir haben im Bereich des äh, Lechwaldes die Waldschule und ich würde mir wünschen, dass jeder Graz auch die Erwachsenen dort einmal hingehen. Warum? Wir betreten, wenn wir in den Wald gehen, einen Erstens Lebensraum und, wenn man so will, eine fremde Wohnung. Mir fällt es ganz einfach am Bewusstsein und am Respekt der Natur gegenüber. Mir ist es ein großes Anliegen und deswegen betreiben wir auch diese Waldschule, den Lechwaldhausen, dass wir diese Zusammenhänge den Leuten auch bewusst machen. Das ist eine Wohnung von verschiedensten Pflanzen und verschiedensten Tierarten. Der Stadtwald ist durchaus auch Wildnis. Und ein Lebensraum, ein vielfältiger Lebensraum von Pflanzen und Tiere.